Willkommen zurück Reisende, wir sind wieder in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir die Kirche der Eichenbrüder fertiggestellt. Jetzt haben wir auch die zweite Kirche fertiggestellt. Wieder mit den Schreinen oben. Genug Sitzmöglichkeiten. Feuer. Und natürlich auch mit Dach. Das habe ich auch wieder angepasst, damit das gleich aussieht. So. Dann haben wir da eine Kirche. Und hier eine Kirche. Ah. Ich habe vergessen die Felder anzulegen. Könnt ihr mal sehen. Cool. Sieht man jetzt auch super gut. Ja gut. Das müssen wir machen wenn mal kein Schnee liegt. Wir wollen jetzt. Damit wir das hier schließen können. Und das hier abreißen können und hier auch dieses Gebäude entfernen hier alles abreißen und unsere Brauereien also das Brauereidistrikt hier hinbauen mal mal gucken die machen doch jetzt hier nur Tierfutter Legal irgendwie. Wir können aber noch ein zwei Lagerfeuer hier hinstellen. Dann wird mehr gekocht. Die stellen wir dann gleich ein. Hier machen wir jetzt erstmal alle Gebäude, aber trotzdem nur Einzelebene, weil unser Keller da drunter ist. Das kann alles entfernt werden. ja auch. So. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Und zwar hier und dann den hier. Also eine Wand und dann weitesten da drüben das Gebäude. Es geht bis hier. Also wenn sie das hier dann mal abreißen. bis da Blitz ist denn jetzt dazwischen das sieht man gar nicht Elf, also neun Platz Wand da muss einer hin Wand die Band ist falsch. Da brauchen wir den hier. So. Oh, also sehr schätze erkennen, wo der jetzt steht. Hier hin. Oh, geht man ja gar nicht. Dahin. So. Und da. Das können Sie dann erstmal machen. Wir machen in der Zwischenzeit schnell die Beete. weil hier gleich wieder Schnee liegt. So Kräuter Kräuter sollen das jetzt hier Ah hier hat er wieder keinen gesetzt Oh der muss weg Kräuter so. Also sehr schwierig die zu setzen, wenn es nur ein Feld groß ist. So. Dann Bäumchen, Apfelbaum, dahin und dahin. hier hierhin, dahin. Da und, da. und Eichen. So. Müssten hier nicht noch graue Steine hin? Ja. Neben der Treppe 3. Mal schauen. Der äh, noch ein. Sieht doch irgendwie nicht richtig aus, oder? Doch ist richtig. Gut. So? Ach ja, hier müssen auch noch welche hin. Und dann weiter. haben wir immer nur eins gemacht, oder? Ne, zwei. Okay. So. auf Mittel stellen. Ja auch. Nicht ernten, nicht ernten. Bisschen lästig das alles einzeln einzustellen. Aber hier sollen ja dann noch so eine Art Blumen stehen. Dann müssen wir das halt einmal machen. Maglich auch, warum man nicht Sähen machen kann. Dann braucht man ja eigentlich auch gar kein Feld. Die Bäume sind ja schon zum Glück richtig eingestellt. Da haben wir auch. Gut. Dann haben wir hier eine schöne Kirche der anderen Seite auch. Für jeden das seine. Wo oh, anzeichnen. Wo oh, so zu viel Schnee liegt. So. Ja. Tür machen wir gleich. zum Henker. das nicht wegen der Lagerfläche? Oh. mal die halt dahin. so. also. da kommt einer hin. Das ist jetzt auch der Richtige. Neben Ziegel, ja. Und dann... So. Balkstein? So. Oh Gott, hier ist er. Hochfutter. Ja, dann machen wir jetzt halt So. Dann kommt hier auch noch eine Wand hin. So, muss man mal schauen bei den Lagern. Da haben wir mal zwei Wand, zwei Fenster. Also zwei Wand. Fenster ist schon wieder am Speichern hier mit einer Nacht da ein und da ein und hier eine Holztür ja, machen das hinten genauso. Wir haben jetzt hier nur den als Beispiel. Ja, machen wir genauso. So. Da. Okay. da. Hier und hier. um hier wieder Fenster hin? Und eine Tür? Da fällt mir ein, wir bräuchten auch Türen. zwei vier, vier und zwar in ja das können wir erstmal weg wir brauchen ja türen in die brauereien so. deshalb kommen da türen hin Gar keine Tür drin, Richtig jetzt? So eine Tür da hinten rein. Fraglich machen wir hier einen Mini-Balken hin wegen der Stabilität. Stellen ja schon eine ganze Etage oben drauf. Wollen lieber machen. Dann reicht eine Tür, die wir dann auch immer auf offen stehen lassen können. So, wie machen wir das? Oh, hier sind erstmal Holzfußböden. Baum weg. Baum weg. Da haben wir das genauso gemacht. Ich denke nur die Brauereien rein. Aber dann machen wir das hier auch so. So. Warum nicht. So. Überall schön gleich machen. Fenster das mit dem Muster ist echt schön kann man richtig gut bauen so jetzt haben wir Fenster will ich richtig rum hinstellen Da ist noch ein Holzfußboden. Von der Tür, die da mal war. So. Im Lager nehmen wir nur Holzfußboden. Ach, was steht denn hier schon wieder für ein Scheiß? So, da kommt noch ein Holzfußboden rein. dann nur sehen Stabilität Boden was wir also hier kommen ja dann Lager hin oben und unten aber hier kann der doch das Futter lagern Wie liegt das dann eigentlich draußen? Wo ist, hier? Oh, da ist die? da sieht Wir haben doch hier genug Platz für das Futter. Wir können sie es doch hier lagern. Also. Wir brauchen, was brauchen wir denn alles? Eine, einmal Brauanlagen und einmal Fermentierungsanlagen. Und natürlich dann wieder, das ist ja eine, ist eine Brauerei, keine Werkstatt. Oder kann ja ruhig ein guter Fußboden rein. Und kommt hier ein Fußboden, wo oh, so Und hier kommt ein Fußboden. Hier auch für die Stabilität den Boden. Außerdem haben wir genug Lehmziegel gerade rumliegen. So. Müssen wir mal überlegen. Wie viel haben wir denn? Wir könnten drei machen. Jedes Produkt eins. Und hier. Wir haben keine Milch reichen noch zwei. Also was ist hier? Wo okay. oh, hier oben liegen Eisblöcke. Unten kein Platz mehr. Ich kein Platz mehr. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier gemacht habe. Was ich hier für einen Kellerraum machen wollte. Auf jeden Fall müsste dann hier auch so ein Balken hin. Kann man das entfernen und hier auch. Aber erst wenn der Balken steht. So, wir wollten gucken wegen Eis müssen auch irgendwas mit dem Essig machen. Das ist viel zu viel Essig. Wir nutzen den auch gerade überhaupt gar nicht. Fermentieren. Was haben wir denn hier noch? Oh. Extra, Schilde, Rüstungsmacher. Estille. Medizinischer Alkohol. Brauchen wir für irgendwas anderes Essig. Gucken wir mal bei dem Apothekertisch. Der ist... Äh, das da. Kräuter. Kräuter. Kräuter. Textilien, Desinfektionsmittel. Ein Ei. Pigment für Farbe. Das. Hier irgendwo Essig. Tierfutter. Konservierungsmittel. Zählt da Essig zu? Essig. Dann brauchen wir eine zweite Küche. Weil dann könnte man aus dem Gemüse und alles, was wir haben, eingelegtes Gemüse machen. Aber zählt das als Mahlzeit? Ah. Also dafür brauchen wir Essig. Es nimmt ja überhand hier mit dem Essig. Nur die Frage. Ja, wir kommen eigentlich, wenn die mal nichts bauen, dann kochen sie ja gut. Dann kommen wir ja hin. Also müsst ihr dann eigentlich. Küchen reichen. Da haben wir den Weg zwei breit gemacht. Weil Oh Gott. Was habe ich denn hier gemacht? Da habe ich die falschen ausgewählt. So, dann bestimmt auch hier auch oder ja Kalkstein okay da haben wir habe ich irgendwie die falschen ausgewählt Das noch mal machen so eben Ziegel habt ihr mich jetzt bestimmt schon drauf aufmerksam gemacht ihr habt das bestimmt gesehen leider gar nicht So, jetzt müssen wir die natürlich abreißen, damit wir da neue bauen können. Okay, was jetzt? So. Jetzt müssen wir da wieder einen neuen Boden setzen. Roten. So. Jetzt müsste das auch alles klappen. Wie viel Platz haben wir denn? Also unten ist voll. Und oben auch gleich. Dann lagern wir hier Salz und Essig. Warte mal, wird Essig eigentlich schlecht? Usel, Essig. Dann ist er. Wieso ist hier überhaupt Essig drin? Wozu zählt Essig? Ah hier, hergestellt. Ist nicht mal angehakt. Wieso lagern die den Scheiß hier? Also machen wir dann einfach hier ein Essig- und Salzlager. Dann kann das aus dem Keller raus. Machen wir eine Etage nur Essig und die andere Etage nur Salz. Können wir, wenn da noch kein Fußboden drin liegt, Holzboden gut. Kann man dann da schon ein Lager ziehen? Ich glaube, das ging nicht, ne? So, warte mal. Hier lagert er noch Fermentierungszeug. Das muss er dann eigentlich auch nicht mehr. Das Lager kommt ja dann ganz weg. Salz, Essig. Also das wäre das Salzlager. So. so, kopieren wir gut. Geht das denn jetzt? Hm, geht. So. Das kommt weg. Das kopieren wir. Jetzt speicherte. Ich kann das Lager nicht anwählen. Jetzt. So. Da fehlt aber irgendwie überall der Fußboden. Das Reihe sollte lieber auf dem. Fußboden. So, dann haben wir unten Salz. Und die Treppe wäre eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir wieder. So sehe ich überhaupt nicht, wo ich den Frühling. So. Zwei entfernt. stoppt da war doch irgendwas mit diesen Balken. Das sind die Balken? Okay. Hier sind keine Balken und deshalb... Cool. Ist prima. Habe ich mitgekriegt. So. Hier ist. Da auch. Da auch. Da haben wir zwei Balken. Müssen wir mal gucken, wie wir die Treppe jetzt so setzen. könnten natürlich... Naja, so können wir wieder nur zwei setzen. So werden aber auch drei frei. Und da. Da und da. Hier in der Mitte wird wieder keine Stabilität geben. Wenn wir die Treppe... Also, Holzbalken noch zwei geht, zwei geht, zwei geht. So. Das können die auch hier hin machen. Dann kommt man gut rein. Und hier oben. Holzfußboden hin. Und dann ein Lager für Essig. Das ging jetzt nicht. So. Hier ist gleich der Fußboden verlegt. Müssen wir hier auch gucken mit den Balken? Da können wir jetzt die Treppe aber nicht so platzieren. Wir können sie aber trotzdem so rum oder andersrum platzieren? Nur halt hierhin. Na beziehungsweise hierhin wegen zwei frei. Oder so. Dann lieber nach hinten. stellen ja hier drei Kessel rein, zum Brauen. Na ja, cool, wenn man von vorne durchs Fenster sozusagen einsieht, ne, ist ja besser als eine Treppe. Würde nur die hier hinstellen. Also eigentlich wäre ja hier besser. Aber wie ist das dann mit dem Balken schon wieder? Da müssten wir so machen. Und wie würden wir dann die Brauanlagen hinstellen? Brauanlage. Eine hier hinstellen. und zwei hier drüben wie groß die Schnapsdestille weil die oh die ist auch riesig die könnten wir ja oben hinstellen oder andersrum unten Schnaps oben Bier machen wir zwei Schnapsdestillen unten eine für Bier und zwei für Bier noch oben. Eine Stammstestille. Seht nicht, Alkohol brauchen wir sowieso nicht so viel. Machen wir das mal so. Auf der Seite würden wir das ja dann prinzipiell genauso machen. Also eine Treppe. Hier hin. Balken, Balken. So. Dann hält das auch alles gut. Oh, so. das Lager hier scheint alles komplett voll. Ein bisschen Heu liegt hier noch. So. den denn hier jetzt? So, können ja das hier und das ja umsortiert? So. Hier unten liegt Salz und oben kommt dann Essig hin. Essig geht aber auch erst das Lager, wie wir ja gesehen haben, wenn da am Boden drin liegt. Und jetzt machen die ja schon wieder nichts. So, wir hier hinten mal den Weg weiterziehen. Eigentlich können hinten auch Fackeln dran. Einen Fußboden, damit wir wissen. Haben wir erstmal eine grobe Vorstellung. wenn wir jetzt dann hier, wer hier die Kirche ist. Eine Wand. mit Blumen oder Bäumen davor. Ist ja hier sind ja Geschäfte und so. Hier sind die Wohnhäuser. Garten. Aber man soll ja nicht von hinten in die Läden reingehen. Also wegen deren Laufwegen müssen wir zwar eine Tür reinbauen. Jetzt kriegen wir ja die Krise. Aber wir könnten ja hm. Nehmen wir so eine Wand. oder so eine antike Wand. irgendwie Hier so. Machen wir dann hier. Rund der Küche kann man das argumentieren. Eine Tür rein. Da aber natürlich Bäume vor. Was ist denn hier für ein Baum? Fällt auch nur, nur den. Hm. Also der steht drei entfernt. Wenn ja auf Irgendwie Dann ist hier noch ein bisschen Grünzeug Weil hier ist ja eine Sitzgelegenheit für alle Dann ist das hier so ein bisschen abgeschieden. Das ist auch schon besser. Ich gehe natürlich schon wieder scheiß Bäume rum. Das ist da jetzt auch. Mal, ja. So. Ist der Wald fertig hier. Dann können wir oben das Lager einrichten. Hier können wir unten schon die Brauanlage einrichten hinstellen. Ist eigentlich auch ein Boost. Fackel. Innenbereich, gut. Es ist ja Produktion. Zählt das vielleicht hier? würde das eine Werkstatt also sein. Das müssen wir dann mal testen. Also eine Küche ist es ja eher nicht. Warte mal, das ist doch Bauanlage. Bibliothek. Hm. Küche. Ja. Das zählt zu beiden nicht. Oh. Das ist ja dann. Wir können einfach mal testen. Vielleicht zählt das ja doch zu irgendwas zu. Es kam ja später ins Spiel, als das Overlay schon gab. So. Also wir brauchen jetzt eine Ja. Hier hin. Hier Stellen wir wohl hier hin. eine reicht ja. da hin. Der Fußboden ist gelegt. Ja, da geht eigentlich, oder? Warum nicht? So, dann kommt oben ein Holzfuß. nee gar nicht wahr. Das Fußboden. auch so hier stellen wir dann fermentierungsanlagen rein wir brauchen ja nur zwei haben wir ja gesagt ja, Fruchtsaft und Maische. Ich kann ja trotzdem eine dritte hinstellen, dass die auf Vorrat. Das dauert ja immer ein Stück. Können wir die eigentlich auch Rücken an Rücken vielleicht stellen? so hinstellen. So. Hier lassen wir aber so. Ja, dann kommen die nur da lang, ne? Aber so wird es immerhin noch nicht im Raum stehen. Aber die hier ist ein bisschen ärgerlich platziert dann. So, also hier kommen sie ja rein. Also auf der Seite ist das besser. Aber so haben wir hier, dann können wir doppelt produzieren, weil es dauert ja eine Zeit, bis das hergestellt wird. So. Hier haben wir eine Destille und zwei Brauanlagen. Oh, hier fällt die Tür. Ah, können wir ja einfach so einbauen. Aha. Holztür. So. Kommen da Wände hin? Natürlich wieder ein kleiner Sch Balken. So. Hier auch. So. Eine Tür. Stützbalken. jetzt den Stein wechseln. Eine Tür. Und ein Stützbalken. So. Haben wir das oben auch so? Mit... Ne, da haben wir andere Fenster. Immer eins, Wand, eins, Wand. So, ich habe den grauen Stein ausgewählt. So. so Fenster rein Da kommen da unten natürlich noch Schilder, also so ein Schild das wir bauen können mit dem Roten haben wir das genauso. Da ist schon wieder mitten in der Nacht. Da machen die ja wieder nichts. Ach Gott, ich habe einen zu so weit hinten gesetzt. Das wäre ja sehr doof. Dann hätten wir ja Hinten auf die Wiese Fenster gestellt. So. Kommt dann natürlich noch ein Dach drüber. Vorne am Eingangsbereich wieder Schild und Fackel. Das können wir als erstes machen. Jetzt Schild finden. Schild, Schild, Schild. Da hinten brauchen wir nun echt keine. Dann. Können. Okay. Aber da können wir hinten ruhig welche dran machen. Eigentlich auch beidseitig. kommen dann noch Bahnen So. Die Ecke hier könnten wir eigentlich abrunden. und dann natürlich auch so hier haben wir die Fenster auf der Seite hier genauso wie der anderen Seite okay ah nee hier haben wir Doppelfenster da ich da eine Tür eingebaut habe würde das auf anhand der Balken eigentlich gehen. Das ist eine Treppe, das geht sowieso nicht. Dann machen wir die Fenster genauso wie hier. Mal die Bäume rausblenden. So. Besser. Und ein Stück Wand. Sollten wir es eigentlich haben. Da noch Dächer drüber. Genau ein nicht gereicht, aber naja. So. So. Dächer ausblenden, dann sehen wir, wie weit der Fußboden hier ist. Können wir schon einstellen. Und was? Honig. so und Kräuter. Eigentlich reicht auch die hier. Oh, wir haben keinen Honig. Okay. Ja, okay, okay. Wir haben keinen Honig. Honigwein haben wir, wir aber auch jede Menge Bier also da darf er jetzt ja alles benutzen also hier brauchen wir echt weniger du 320 reichen auch 310 das Guck mal, das Bier in den rotfässern haben wir gar nicht. Schade, dass wir so wenig Honig haben. Ich hätte gedacht, produziert gut Honig. 45 Honig produziert eins. Ich habe auf 1000 eingestellt. Seltsam. So. Ja, wir haben immer noch jede Menge Gerste. Kohl und alles. Räucherofen, wo ich der denn? Ah, die stehen hier. Die können aber auch stehen bleiben. Ah, okay. Die benutzen gerade kein Fleisch. Da wir 100 Räucherfleisch haben. Kann man das Räucherfleisch nicht eigentlich auch so essen? Ne, die nehmen Räucherfleisch echt für die Mahlzeiten. So Räucherfleisch kann man doch aber eigentlich auch so essen. Ah. Die Lagerfeuer, die wir hingestellt haben. Mahlzeiten halten sich länger. Daher vorwiegend die herstellen. Was liegt denn hier? Asche. Okay. Und wir müssen unbedingt jetzt hoffen, dass da mal ein Fußboden drin ist, damit wir das Lager für machen können. Hier kann fermentiertes Zeug lagern. Ja. Wie haben wir da? Ich glaube so viel brauchen wir davon auch nicht. Ja, 2400 Wein. Also brauchen wir im Leben nicht. 300 reicht vollkommen. Der war schneller. So, dann machen wir hier auch. 300. Hier machen wir jetzt Maische. Auch bis 300. Und da machen wir dann auch noch Maische. Was können wir jetzt hier machen? Alkohol. Da reicht 50. Oh Gott. Wir stellen ja gerade keine Medizin her. Aber dann haben wir wenigstens mal eine Schnapsdestille gebaut. Aber brauche jetzt den scheiß Tisch hier. Ist da wieder weg? Den Tisch hier noch einstellen und dann hier oben Lager für Essig und hier oben beides mal Lager für Weiche. Obwohl, da haben wir hier für Fermentieren haben wir hier oben genug Lager. Da haben wir 300 von dem, 400 von dem. Ups. 400 von dem. Dann mache ich hier noch so ein Lager hin für Fermentierendes. Und unten stelle ich einfach noch Feuerwälder rein. Gut, dann haben wir ja wieder gut was geschafft. Die Gebäude hier sind fast fertig geworden. Das dauert jetzt noch so ein bisschen, das lasse ich einfach laufen. Und damit ihr Bescheid wisst, ich mache hier oben dann noch Lager. Überall. Damit wir mehr drinnen lagern können, weil. Es liegt ja ab und zu draußen rum. Das muss ja nicht sein. Irgendein Hund ist gestorben. Ich habe nur noch gar nicht geschlachtet. Nicht ehrlich. Warte mal woanders. Ja. Wir jetzt zwei Kühe noch. Hier ist noch eine Kuh. Katze. Die bekommen keine Kinder mehr, ne? Die Hunde. nämlich weniger. Ah. Laufen hier Hunde rum. Ja, aber das... ...machen wir mit den Tieren... Aufzucht und alles für Wolle und Fleisch und Milch und so machen wir erst, wenn wir Flachland spielen, dann machen wir uns ein Farmdorf. Da machen wir das dann erst. Gut. Dann, wie immer vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gern Kommentar oder Like da. Wenn ihr irgendwas anders machen würdet oder ob irgendein Gebäude noch fehlt ob ich was vergessen habe vielleicht und dann sehen wir uns erstmal beim nächsten Mal bis dann